Was geht, meine Freunde? Ich bin der Ginju und wir spielen heute ein neues Game von Riot Forge. Praktisch dem Entwicklerunternehmen von League of Legends, von Riot Games. Und dieses Spiel heißt Hextech Mayhem. Es ist praktisch ein Rhythmusspiel, spiel also man, äh, man läuft praktisch von links nach rechts und muss dabei gewisse Tastenkombinationen machen. Und das in einem gewissen Rhythmus zu einem gewissen Lied. Es ist vergleichbar mit Georg riecht streng. Es ist vergleichbar <lacht> Natalie, schön, dass du da bist. Ähm, das ist gar nicht wahr, ja? Ähm, ich sitze hier, ich, ich bin dieser Georg, und ich kann bestätigen Also, ich kann es nicht bestätigen. Fuck, jetzt habe ich, hab ich mich versprochen. Scheiße. <lacht> schön, dass du da bist, äh, Anima. Ähm, also, wir müssen uns praktisch zu einer gewissen Melodie bewegen. Wir steuern Six, ich habe auch einen Skin für Six, tatsächlich. Also in dem Spiel hier kann man auch, <lacht> kann man auch, glaube ich, so ziemlich alle Skins, die man aus League of Legends kennt, für Six freischalten. Und diese dann, ja, anwenden, und eben Six damit spielen. Wir gönnen uns jetzt aber als allererstes Mal die Introduction, die, ähm, das Intro, wo Six auf Heimerdinger trifft. Und eins und zwei und. Und viel Glück beim nächsten Mal, Wann? Was soll das alles bedeuten? Stellst dir nur vor, Heimerdinger, die größte Bombe aller Zeiten, erfunden von mir. Ich, weiß äh, weißt du nicht, dass wir Türen haben? Ich mach mir eigene Türen, Heimerdinger. Ich lass dich ganz sicher kein Loch in mein Labor sprengen und diese Bombe baust du auch nicht. Du mach die sofort aus. Geh schon, meine schöne Bombe. Geh nur und explodiere ganz. <lacht> das ist das Intro zum ersten Level Also wir sind praktisch Six und gehen Heimerdinger ein bisschen auf den Keks Und genau da starten wir jetzt ein ist Und Hextech oh, Mayhem kostet aktuell 9 Euro auf Steam und ganz ehrlich, ich habe es vorhin, ja sagen wir mal eine halbe Stunde gespielt. Und ich finde es geil. Also es trifft voll meinen Geschmack. Gute Musik. Rhythmus. Kinderspiel. Easy to learn. Hard to master. Das ist genau mein Ding. Und ich werde nie in diesem Spiel gut sein, aber damit habe ich mich schon abgefunden. Fuck. Also falls ihr euch wundert, nein, siehst du das nicht von alleine, ich steuere es mit einem Controller. Und das hier ist praktisch das Tutorial. Ich muss immer, wenn diese grünen Dinger da sind, A drücken. Das ist auf dem Xbox-Controller die grüne Taste. Wenn dieser Pfeil nach unten ist, der Pfeil nach unten auf meinem Controller. Und wenn dann diese blaue Bombe kommt, muss ich X drücken. Und das immer dann, wenn SIX eben genau an diesem Icon ist. Und wenn man das richtig hinbekommt, dann... Ist man genau zum Rhythmus der Musik unterwegs. Und ich will euch eins sagen, wenn man es selber spielt, macht es halt einfach unendlich Spaß, wenn du halt zum Beat mit springst und machst. Es ist wirklich ein sehr, sehr spaßiges Spiel. Und die 9 Euro. Also jetzt am Tutorial muss, muss ich schon sagen, definitiv wert. So, wir spielen das Tutorial noch einmal durch und starten jetzt in das erste Level. Natürlich wird die Musik noch besser, aber das hättet euch selbst. Ah, das verkacke ich immer. Ah, fuck. <lacht> Also ihr merkt, ich bin kein Profi in dem Spiel. Ich habe es auch schon besser abgeschlossen. Wait, ich habe es wieder auf Platin geschafft? Ich habe keine Ahnung, wie ich das geschafft habe. Aber ich habe es geschafft. Aktionsaufforderung gedrückt, 73 von 87. Perfekte 53. Ah, okay. Es gibt also nicht nur getroffen und nicht getroffen, sondern wenn ich die Tasten drücke, gibt es auch perfekt, gut und fehlwürfe. Okay, ich verstehe. Und ich glaube, wenn man auf Diamond kommen möchte, muss man alles perfekt schaffen. Also 87 von 87 Aktionen passend zur Musik in der richtigen Sekunde, in Millisekunde gedrückt haben. Das war das erste Level, das kannte ich schon. Wir machen direkt mal weiter. Es gibt hier einige Level. Das hier ist praktisch der erste Schritt, das besteht aus drei Level. Der zweite Schritt besteht aus drei Leveln und so weiter und so weiter. Und hier geht man praktisch einmal den kompletten Weg durch. Und da wollen wir uns jetzt mal durchzocken. Und jedes Mal ist hier bei den größeren Punkten ein Boss dabei. Zeit für Heimer. Schließt zwölf Level ab. Da bin ich mal gespannt. Das, äh, ich habe keine Ahnung, was mich da erwartet. Ah, oh fuck. Ich habe das falsch gemacht. Kompetenz. Maximale Kompetenz in diesem Kinderspiel. Also ich vermute mal. Ah okay. Wenn ich da drauf drücke, starte ich das Level neu. Okay. Okay, wir spielen das erste Level noch mal durch. Weil ich nicht weiß, wie man das Menü öffnet, bin ich jetzt ganz ehrlich. fuck So, let's go. Nächstes Level. Das kenne ich jetzt noch nicht. Das werde ich wahrscheinlich komplett rein zacken. Oh no! Ach, komm schon! Ah, jetzt habe ich auch schon so geschafft. Also, wenn man stirbt, geht es automatisch weiter. Und man kann dann, wenn man eine Aktion richtig macht, wieder einsteigen.